Hey Leute, willkommen zurück zu Nonary Game 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Äh, wir spielen da weiter, wo ich erst mal aufgehört habe. Das ist gestern, also ich habe noch ein bisschen äh, Pause dazwischen gehabt. Äh, das andere, ich habe probiert zu streamen, mein PC hat dann nicht mehr mitgemacht. Ich muss mal gucken, ob es geht, wenn ich keine Aufnahme starte. Probiere ich heute Abend aus. Ähm, ansonsten muss ich gucken wegen dem Stream, weil ich gesagt habe, ich würde das eigentlich gerne streamen und ich bleibe eigentlich dabei, dass ich das streamen will. Aber irgendwie, ich muss mal schauen. Ich werde das dann rausfinden noch ohne euch halt. Oder heute Abend mit euch, mal schauen, wer dann da ist. Ich habe sogar noch ein bisschen die ähm, Bandbreite runtergedreht, dass es nicht so ein Hightech-Stream wird, aber naja. Also Hightech in Anführungszeichen. Ich war auf 4 Mbit und jetzt bin ich auf 3,5 runter. Mal schauen, ob das so ausmacht. Naja, ähm, ist auf jeden Fall jetzt nicht das Thema von diesem Spiel. Wobei es dann darum geht, wenn ich dann Stream werde, muss ich eh noch einen Screen bereit machen. Weil ich habe von SAO habe ich den hier. Oh, ich habe noch ganz viele andere. Ich habe noch Metro, Pokémon und Trials offen. Aber von Nonary Game habe ich natürlich noch keinen, weil ich keinen Stream drin habe und ich mache die Screens nur für, Screen für Streams. Damit ich da so einen Pausescreen, ein Intro habe, ein Outro. Es ist einfach, dass, das, dass der Bildschirm läuft, bis es dann losgeht. Wenn ich eine Pause mache, kommt der Bildschirm rein. Ja, das wäre es eigentlich dann auch schon. Für das brauche ich noch einen Bildschirm. Und ich nehme einerseits Google-Bilder. Ich werde die dann aber noch ein bisschen überarbeiten, normalerweise. Also, mal schauen. Also, ich würde sagen, wir machen weiter. Ähm, wir sollen ja runter zum Jupiter-Raum, glaube ich, war es, den wir besuchen müssen. Ich und Jun. Okay, lass uns gehen, Jun. Okay. Da ist er! Ah, der Merkur, nicht so Jupiter. Das war Merkur. Der Merkur, Kartenleser. Äh, wir haben, wir nutzen die Karte, die uns Seven gegeben hat, oder? Ja. Ich habe sie gefunden, als wir die Dusche untersucht haben. Ich glaube, Seven hat sowas in die Richtung gesagt. Wie auch immer, mal schauen, was passiert. Ich denke mal, der Fahrstuhl funktioniert jetzt. Jumpy, ich weiß, es sind nur die zwei von uns, aber wir sollten unser Bestes geben. Was, was ist mit dir los plötzlich? Ich bin einfach glücklich, dass wir zusammengesteckt wurden. Ah, ich weiß. Äh, du, ah, du weißt es ist nur, damit wir das Deck eh untersuchen, oder? Trotzdem, ich bin glücklich mit dir. Oh. Äh, zuerst müssen wir mal schauen, ob der Fahrschuh wieder mit Wasser kommt. Genau wie wir vorhin gemacht haben. Jetzt habe ich schon die Ace-Stimme gegeben, das ist so meine normale ein bisschen. Ich hab... Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich rede. Ich habe mal so eine Stimme, ich habe mal so eine Stimme. Ein bisschen so in die Richtung geht es je nachdem selten mal. Das wäre dann schon wieder das ähm, Center. <lacht> ich muss ein bisschen gucken mit der Synchro. Wenn ich ein bisschen ruhiger rede, gehe ich immer so aufs Ace-Niveau runter. Äh, oh, da ist er. Ich wusste es, es ist gar nicht nass. Lass uns gehen. Ja. Yeah. Guck mal. Alle Knöpfe, fast alle Knöpfe sind zerstört. Nur der C und der unteren, der Bottom, also der Bodenknopf, können, auf, äh, können gedruckt, gedrückt werden. Wir sind auf Deck C jetzt, also sollen wir einfach den, <lacht> den Boden drücken. Also das, den Untergeschoss. Unter ja, ähm. Hm. Well Ah, sorry, ich habe jetzt gerade einen komplett Scheiße übersetzt im Kopf. Klar, lass es uns probieren. Ich habe jetzt gerade überlegt, so, hä, hey, Well, Well ist ja im Brudeln. Ja, nein, klar, das ist da. Naja. Okay, das ist also das Unterdeck. Klar, Unterdeck jetzt. Mir kommen die Namen, nicht kommen Hey, hier drüben. Ja, Tür Nummer 2. Siehst du, jetzt haben wir, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir alle Türen zusammen. Das ist eine nummerierte Tür. Das ist die achte, die wir jetzt gefunden haben. Das sind zwei nummerierte Türen auf B-Deck. Neben der... Ah, Das sind zwei nummerierte Türen neben Deck B, neben der Haupttreppe. Die Türen 4 und 5. Drei weitere im Spitalraum, 3, 7 und 8. Und die Tür, die wir jetzt auf Deck E gefunden haben, und die Tür Lotus und Santa gefunden haben auf Deck A. Es war die 6 auf Deck E und eine 1 auf Deck A. Das heißt? Das heißt, die nächste Tür, die wir finden werden? Ja, glaube ich auch. Die nächste Tür wird Tür Nummer 9 sein. Endlich! Ja. Du siehst nicht sehr glücklich aus darüber. Es ist nicht das. Ich, hab nur, ich hoffe nur, dass nichts falsch läuft. Du hast recht, wir sollten unsere Finger gekreuzt halten. Lass uns zurückgehen. Okay. Ja, zurück zu den anderen mal Bescheid geben. 1, 2, 3, 4, Okay, sieben Stücke. Äh, nur Doppelchecking, aber ich glaube, jeder hat... Jeder hat seinen Codenamen und eine Tür, die er will, draufgeschrieben, oder? Ja, genau wie du uns vorhin gesagt hast. Äh, ich ich dass wir so voten hier. Wir müssen einfach fair machen, bla bla bla. Das ist ein ziemlich komplizierter Plan, weißt du? Geil dich, Mister, ich habe eine gute Idee. Ja, Ruhe auf den billigen Plätzen. Peanut Gallery finde ich ein schönes Wort dafür. Okay, lass uns die mal aufmachen. Die erste sagt, Ace Requests Tor 1. Natürlich. Äh, ja, tue ich. Soll ich irgendwie erklären, wieso? Nein, nein, wir haben keine Zeit für das. Tut mir leid. Lass uns weitermachen. Nächstens haben wir Santa, will Nummer 6. Äh, ja, das ist das, was ich geschrieben habe. Sorry. Äh, Clover will 1, Lotus will 2 und Seven will auch 2. Warte eine Minute. Keine Chance, ich gehe irgendwo mit diesem Elefantentypen hin. Nein, es gibt keinen Grund, dass wir nicht, wenn wir voten würden, wenn wir danach die Stimmen einfach wechseln lassen, wegen solchem Schwachsinn. Aber. Gib's einfach auf, Lotus. Es ist nicht, als würde ich mit einer so einer exhibitionistischen Großmutter rumhängen wollen. Ich bin kein Exhibitionist, ich trage Kleider. Knapp. Na und? Als ich das letzte Mal geschaut habe, war es kein Ver äh, war es kein Verbrechen. Äh, vielleicht was ist mit natürlicher Zurückhaltung? Niemand, weil Raisin ist ein Getreide. Ich, äh, äh, niemand will auf, äh, auf eine Göre gucken, die sich wie die aussieht wie eine halbnackte Bohne. Ich, ich sage es Bohne, weil es passt besser. Ich glaube, das Raisin ist ein so Getreide Ding. Ich weiß nicht, welche genau. Ich bin nicht gut genug in Englisch für solche Einzelwörter. Ich bin nicht schlecht in Englisch, aber solche Wörter fehlen teilweise. Ich bring dich um. Ah, oh, nicht gut. Ja, wirklich nicht gut. Lass mich, lass mich los. Ich werde ihn umbringen. Junpei, liest den Rest. Äh, ja. Jun will Tür Nummer 6. Ja, ich habe keinen Grund dafür. Ich, ich fühle einfach, dass es passt. Okay, das ist jetzt jede Stimme. Auch so meine. Ace und Clover wollen Tür 1. Seven und Lotus wollen Tür 2. Santa und June wollen Tür 6. Das heißt, die Tür, die ich wählen sollte, ist. Okay, die letzte ist meine. Ich will durch. Wir können tatsächlich wählen. Okay. Ich nehme Tür Nummer 7. Ich will mit. End äh, Tür Nummer 1. Ich will mit Ace gehen. Meine Wahl ist Tür Nummer 1. Hey, warte, Minute. Betrügst du? Betrügen? Ich frage dich, ob du deine Nummer geändert hast, nachdem du gehört hast, was wir für Türen wählen. Wie soll ich das machen? Ich habe sie vorhin aufgeschrieben auf dem Papier. Lass mich mal sehen. Hier, klar. Ich hatte drei Papiere bereit. Und ich habe dann die Tür Nummer 16 in den Pott geworfen. Achso. Ich musste nur sicherstellen, dass ich als letztes gewählt wurde. Als ich die anderen Resultate gesehen habe, habe ich es einfach ausgewechselt. Wenn die Nummer gepasst hätte, hätte ich sie drin gelassen... Jetzt habe ich halt aufgewechselt. Na, was sagt es? Hm. Glück gehabt. Na dann. Dann haben wir uns entschieden, wer durch die Nummer 1 geht. Es werden Clo Clover, Junpei und ich sein. Wir sind mega auf Clover. Ich finde das toll. Ähm, unsere einzige Probleme sind die zwei übrigen Teams. Und übrigens, wie gesagt, ich kenne das Ende schon. Einfach nochmal als kleines Refresher. Ich kenne das Ende schon, auf das wir jetzt zusteuern. Es ist nicht sehr spektakulär, das weiß ich. Aber ich mache einfach denselben Weg, den ich vorhin schon gemacht habe. Uh, Jun und ich wollen doch Tür Nummer 6. Lotus und ich wollen. Äh, Lotus und ich durch Tür Nummer 2. Das ist nicht gut. Wir können keine von diesen Türen mit zwei Leuten öffnen. Okay, Seven, wir gehen doch Tür Nummer 6. Na klar. Ich wollte eh nicht durch Tür 2 gehen. Äh, wenn wir ein jungeres Mädchen damit haben, dann wird es das, das Durchschnittsalter ändern. Richtig, Jun? Ähm, um, naja, ich. Dieses Schwein. Warte nur. Mich alt zu nennen. Das ist, warum, das ist das Problem mit Männern. Die sind so subtil wie ein Backstein. Und da ist sie wieder dran. Ich werde dich später sehen, June. Ähm, June. Ich sehe dich später, June. Jumpy, mach das Gesicht nicht. Es wird genau, wie Seven gesagt hat. Wir werden, ja, das kennen wir ja schon. Äh, wir teilen uns für eine kurze Zeit auf, aber wir treffen uns eh wieder. Andererseits können wir die Tür nur, sonst können wir die Tür nur noch nicht öffnen. Das ist wie das Nunnery Game funktioniert. Es wird alles okay sein. Ich treffe dich später. Okay, zieh dich später. Sehe dich später. Vielleicht noch was zu trinken haben, vielleicht. Äh, hier ist Deck A. Es war die Tür auf der linken Seite, ne? Das sollte es sein, ja. Dann gehen wir mal. Ah, ich brauche den Bildschirm schon, danke schön. So. Äh, es ist genau wie Santa und Lotus gesagt haben, eine nummerierte Tür. Oh nein, das ist Red, ich, ich gehe zuerst. Und Jetzt ihr zwei bitte. Jetzt. Seid ihr bereit? Soll ich ziehen? Ja, jederzeit. Okay, dann lass uns loslegen. 3, 2, 1. Ich mag Ace immer noch. Ich zweifle an ihm, aber ich mag ihn. Und es ist offen. Los geht's. Move it. Also Bewegung. Wo, wo ist es? Da ist es, hier drüben. hat aufgehört. Ja, hat es. Puh. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals daran gewöhnen werde. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, woran man sich gewöhnen sollte. Wir sollten das Spiel fertig machen, bevor die Todesbedrohung einfach ein normales Ding ist für uns. Ha, <lacht> du hast recht. Also dann. Okay, das ist unser neuer Raum. eine andere Tür. Mal schauen, ob wir sie aufkriegen. Okay, das ist das Steuerhaus. Ace, äh, kannst du das Steuerhaus bitte untersuchen? Ne, natürlich. Clover, äh, du benimmst diesen Raum. Sag was. Ah, okay, okay, ich werde werd ich machen. Okay, dann. Lass uns loslegen. Pew, pew, pew. Investigate. Was steht da nochmal? Start. Seek a way out, genau, stimmt. Ja, wir sind nicht mehr so weit vom Ende weg tatsächlich, meinte ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, also wir starten zuerst mal wie immer in diesem einen Raum. Äh, Junpei. probierst du die Tür aufzumachen? Vergiss es, es bringt nichts. Ich habe es schon vorhin probiert. Sie geht nicht auf. Haben wir hier das Dead? Ist festgeschraubt. Äh, gut, gehen wir an den Tisch. Ein Tisch ist immer eine gute Idee. Äh, die rechten Schubladen, nichts drin. Die linken Schubladen, auch nichts drin. Und die Mitte hat eine... Uhr drin. Ja, ich würde die... Ah, jetzt. Äh, eine Taschenuhr. Sagt nichts viel aus und... Ach Achso, wegen Clover, Entschuldigung. Äh, Clover sagt nicht viel und sie sieht aus und sie scheint einfach auf dem Boden. Sie sieht traurig aus. Frag mich wieso. Oh, eine Taschenuhr. Darf ich mal schauen? Hey Mann, was machst du denn hier? Oh, ich dachte, ich komme mal nach euch zwei schauen. Ist es ein Problem? Nein. Ja, kein Problem, aber... Aha, ich sehe. Natürlich. Es tut mir leid für die Unterbrechung. Naja, viel Glück. Ich habe dem ersten Mal aus Versehen angeschnauzt und das wollte ich nicht, weil ich es cool finde, immer noch. Und ich habe danach den Spielstand geladen und alles dasselbe gemacht, außer diese Entscheidung ihn nicht anzuschnauzen. Es ändert leider nichts am Ende. <lacht> er redet auch genau gleich mit dir. Also ich weiß nicht, ob das eine Entscheidung war, die was ausmacht. Was zur Hölle? Mein Kopf. Mein Kopf. Ah ja, da war doch noch was, was ich... Äh überprüfen wollte, wenn es dich nicht stört. Ja klar, was denn? Entschuldige mich. Hey, was machst du da? Wieso steckst du deine Hand in meine Tasche? Stopp! Na, wie ich gedacht habe. Du hast sie ausgewechselt, dass wir gewählt haben, ne? Naja, kann ich sagen, es interessiert mich. Ich habe die Tür, die ich wollte, also trotz deinem kleinen Spiel, deinem Streich. Also was so? Wie sagst du? Oh, einfache Neugier. Ich hoffe, du denkst nicht schlecht von mir. Naja, wir sind die, die, die Betrogen haben, also naja. Verdammt. Dann haben wir hier ein Bücher. Mal schauen, was im blauen Buch steht. Irgendwas steht drauf. Schiffslog? Schiffslog, hä? Neues Material im Filescreen. Wo war der File Screen nochmal? Nein, das ist der Taschenrechner. Das ist ein Item. Das ist der Filescreen. Ähm ich mach das mal. Okay, äh, a ship's Lock found in the room. Also wir haben ein Schiffslock gefunden im Kartenraum. Das, das folgende steht auf der letzten Seite. Äh, wir verlassen bald, also wir legen bald los für eine neue Reise über die See. Nach dem Hafen, nachdem wir den Hafen verlassen, gehen wir nach Süden und Westen. Wir haben uns südwestlich gedreht, um den, um, um den Kontinent zu steuern, danach nordwestlich. Ja, wir haben einen Hafen angelegt, danach sind wir nach Osten gegangen für einige Zeit und jetzt gehen wir Richtung Norden. Bald werden wir im Vereinigten Königreich anschlagen, dem Heimatland von diesem Schiff. Und ich meinte, dass die Himmelsrichtungen wichtig sind, aber ich weiß nicht, mal irgendwo habe ich das aufgeschrieben. Okay, ich habe meine Notiz wieder gefunden. Ich werde das aber gleich noch machen erst. Äh, eine Holzbox, vielleicht ein Briefding. Hey Körver, hast du jemals Briefe geschrieben? Nix. Okay, schauen wir mal die Karte an. Diese Karte sieht komisch aus. Was ist das? Es ist eine Karte von der Welt, aber der Atlantische Ozean ist in der Mitte. Äh, wahrscheinlich sieht es komisch aus, weil wir sie nicht gewohnt sind so zu sehen. Also für uns, Europa, ist es ja eine normale Karte. Und das habe ich auch lange nicht gecheckt, aber es macht irgendwie Sinn, dass, auch wenn es so ist, halt schön, dass Meer teilt links und rechts vom Rand, ähm, dass nicht alle Kontinente die Karte so haben, natürlich. Dass hier anscheinend Amerika sich selbst in der Mitte hat, logischerweise. Wenn man jetzt rechts wäre mit Afrika oder, äh, mit Australien oder Russland, das dann da mehr nach links geschoben ist. Daran habe ich halt nie gedacht, dass jetzt eigentlich nur auf dieser Karte, so wie wir sie kennen, Afrika und wir in der Mitte sind. Ich hoffe, ich habe jetzt Australien und Afrika nicht verwechselt. Ich glaube nicht. Ich bin sehr schlecht in Geografie, man merkt es vielleicht. Aber ich meinte, ich bin richtig. Okay, hier haben wir nochmal was. Ein Stapel nautischer Karten, kann ich hier mal untersuchen. Es sind keine Linien drauf hier, ich denke... Die Linie auf der, auf der Karte ist die Route des Schiffs, die wir jetzt nehmen sollten. Das sind diese, diese Punkte über der ganzen Karte. Ah ja, das sind wahrscheinlich Häfen. Wie stopp Stopppunkte für die Boote. Sieht aus, als würde die Linie die Punkte verbinden. Ja, wie viele sind da? Ich bin mir sicher, aber ich würde sagen so 10. Jedes, jedes Ding hat verschiedene Linien drauf. Ja, kann ich die hier kombinieren? Eine Karte mit dem Atlantischen Ozean in der Mitte. Das sind verschiedene Num äh, rote Pins in verschiedenen Locations. Was meinen die? Äh, vielleicht mit den nautischen Karten kann ich sie verbinden. Vielleicht passt eine davon zu den Pins. Mal schauen. Na, guck mal an. Äh, sieht aus, als wäre die hier passend. Okay, wir haben sieben Locations, verbunden durch gerade Linien. Und jeder hat einen, Na hat einen Namen, äh, Titel. Ein Wort neben dran. Genau, die brauche ich. Ich überprüfe kurz, ob das noch mit meinen alten Notizen übereinstimmt, aber ich glaube schon. Southwest, Southwest, Northwest, East, North and Straight Und dann wäre es Full, Half, Slow, Full, Half, Dead und Stop. Das ist das, was es sagt. Das sind äh, Tempo und Himmelsrichtungen. Das habe ich letztes Mal auch ziemlich schnell kombinieren können, zum Glück. Das ist ja recht einfach. Wir haben da noch eine Lampe. Wäre eine verwelkte Blüte. Ja, ich glaube nicht, dass sie reden will. Äh, sie passt nicht wirklich auf, oder? Ihr Kopf muss irgendwo anders sein. Ja, ich frage mich, wo. Gut, ich glaube, hier drin haben wir alles untersucht. Hier haben wir auch nichts. Ich komme nur auf die obere Schublade. Komme ich auf den hinteren? Nein. Da steht noch ein Stuhl. Ein Stuhl. Ich glaube, er redet nicht viel. Ich denke, das ist verständlich. Ich meine, sie ist doch viel, hat viel mitgemacht. Ähm, es ist mehr überraschend, dass sie überhaupt noch reden kann. Gehen wir mal zu Ace. Ein Tisch, irgendwas drin? Nein. Das ist nicht gut. So viele Schubladen, aber da ist nichts drin. Ein Kompass. Äh, sieht aus, als wäre er kaputt. Siehst du, die... Das Plastik das ist kaputt. Der Helm, also das Steuerrad passt vielleicht besser. Das der Holm, glaube ich auf Deutsch. Ähm, was ist das? Irgendein Display? Achso, ich dachte, das ist ein Lüfter. Sieht aus wie ein elektronisches Scoreboard. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich... Später dazugekommen ist, also ein neuer ist. Äh, sieht aus wie der einzige Ausgang. Und wir haben doch unsere Pocket Watch und das sieht doch ziemlich passend aus. Sieht aus wie ein Schloss, ist eine komische Einbuchtung drin. Eine Aussparung. Diese Form vielleicht. Sieht aus wie, als würde die Taschenuhr passen. Nix. Ich glaube schon, dass die äh, Uhr reinpasst. Aber wir müssen irgendwas mit dieser Uhr machen, wahrscheinlich zuerst. Alles klar. Okay, hier komme ich dann einfach raus. Das ist keine Drehung, wir wechseln einfach die von hinten nach vorne. Ähm, dann gucken wir uns mal um. Zuerst die Wand, äh, Holzbretter mit Löchern drin. Dieser Raum ist wie die anderen, einfach Metallplatten, die über die fin Fenster geschraubt wurden. Äh, nicht nur angeschraubt, wahrscheinlich angeschweißt. Wir haben keine Chance, dass wir die bald abkriegen. Ein, ähm, ein Engine Order Telegraph, also ein. Äh, wie hieß das? Engine Order ist ein Maschinenraumtelegraph, irgendwas so. Äh, sie haben das in alten Schiffen gebraucht, um das, um das Tempo des Schiffs anzupassen. Wie eine Gangschaltung in einem Auto. Genau, also ziemlich ähnlich, ein bisschen anders. Ähm, dieses Gerät verbindet sich nicht direkt mit der Maschine. Kurz gesagt es ist ein Transmitter. Die Navigationsoffiziere brauchen es, um das Tempo des Schiffes zu, sehr, zu setzen und es sendet ein Signal zur Maschine. Da ist eigentlich ein Griff drauf, der man sich vor und zurück bewegen kann. Warte mal. Hä? Da gibt's keinen Griff. Du hast recht, da ist keiner. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich. Ähm, sieht aus, es wurde ja extra weggenommen. Alles klar. Das haben wir schon. Da hinten ist nochmal so ein Telegraph. Oh, ein menschlicher Hammer. Die brauchen wir... Die werden normal... Die werden oft gebraucht, um große Männer wie Seven kleiner zu machen. Was? Das war ein Witz natürlich. Danke, Captain Obvious. Ace, du machst. Du sagst irgendwie an Witzen. Das war ziemlich harsch. Ein Kompass. Und was für eine Himmelsrichtung zeigt er? Ich hoffe nicht, dass. Ich hoffe nicht, dass du denkst, dass das cool klingen hat. Oh Mann, Junpei, du bist ein Arsch. Ein Steuerrad. Mal schauen, ob. Wow. Sieht aus, als würde sich bewegen. Also, sieht so aus, ja. Ich habe etwas anderes bemerkt. Was ist das? Ähm, wenn du das Steuerrad bewegst, bewegt sich auch der Kompass. Was meinst du damit? Das Schiff bewegt sich. Ha, reingelegt, nicht wahr? Ähm, das Steuerrad und der Kompass müssen trotzdem irgendwie verbunden sein. Hm, denkst du das ist vielleicht wichtig? Naja, probieren wir es mal. Okay, mal schauen. Okay, ich kann hier also meine Himmelsrichtungen einstellen. Ich resette das mal ganz kurz. Ja, ich habe irgendwas gesehen, dass Himmelsrichtungen hat. Dann werden wir die Richtungen eingeben. Ich kann nicht mit R und L. Ich muss da wirklich über diese Pfeile. Wir sind zuerst mal nach Süden. Dann nach Westen. Dann Südwesten. Nordwesten. Osten. East. Und dann North. Und danach wäre es noch straight, also hoch halt Norden. Was zum der Griff kam ab. So tief gebaut bis zu Zero. Ein Griff. Schick! Okay, ich hoffe dieser Griff passt. Ja, er passt. Perfekt. Ja perfekt, das sollte uns äh, helfen, dieses Ding zu bedienen. Probieren wir es mal. Okay, wir haben jetzt noch die Koordinaten mit Full, Half, Slow, Full, Half, Dead und Stop. Okay, ich kann jetzt hier Full, Half, Slow, Full, Half, Dead und Stop. Hm? Der komisch. Ich denke, ich habe es richtig eingestellt. Habe ich was verkackt? Nein, glaube ich nicht. Guck mal, irgendwas hat sich auf, dem, auf der Rückwand beim Steuerhaus ver verändert. Ja, du hast recht. Äh, lass uns mal angucken. Ah ja, guck mal an hier. Kork, äh, El Paso, Rostock, Loma, Santos, Voss, Kork, El Paso, Rostock, Loben, Santos, Voss, Kork, El Paso, Rostock. Santos Voss, 3 Uhr 0010. Irgendwas äh, ist da anders. Ein paar Wörter sind auf der linken Seite aufgetaucht. Was ist das? Äh, das sind Namen von Hafen über die Welt verteilt. Ich vermute mal, es zeigt uns Schiffsrouten an. Du weißt schon, wie die einen, die wir äh, auf einem Flughafen also sehen. Abflug XX, Flugzeug so und so, Flug bla bla um so und so viel Uhr. So, was in der Richtung? Oh, ich verstehe es. Ähm, klingt, das wäre das allen, allen Namen von den Häfen entlang der Schiffsroute sieht aus, als hätte nur eine davon eine Zeit drauf die Zeit auf der letzten Linie, richtig? 10 Sekunden nach 3 Uhr vielleicht ist das die Ankunftszeit, aber nach Sekunden und wahrscheinlich ist das ein Hinweis ein Digital Scoreboard äh, irgendwas mit der Route der letzten Linie sagt 10 Sekunden nach 3 Uhr das muss eine erwartete Ankunftszeit für den letzten Hafen sein hm? Oh, vielleicht. Oh, was, was macht er da? Entschuldigung, Jumpey. Hey, er hat meine Taschenuhr weggenommen. Was zur Hölle machst du da? Vertrau mir einfach. Sollte jetzt passen. Ja, danke für mich, für, dass du mir die Uhr zurückgibst, aber musst muss nicht so grinsen. Mal schauen, was er... Oh, er hat die Zeiger bewegt. Zehn Sekunden nach 3 Uhr. Ah, du hast die Uhr angepasst, dass sie auf die letzte Ankunftszeit passt. Er ist halt lang nicht langsam. Du weißt, was du zunächst zu tun hast, ne? Probier's mal. Oh, ich frag mich, ob Ace... Er macht das so offensichtlich. Ich weiß es nicht. Ob das wirklich so ein... Probier's, er will nett sein, er will cool sein. Oder ob er halt wirklich ein Arsch ist. Ja, kennen wir schon. Genau, haben wir es schon gehabt. Jetzt ist offen. Cool, es sagt, es offen. Gut gemacht. Sieht aus, als wäre es für erfolgreich. Gut gemacht, Junpei. Hey, Clover! Was? Guck mal, wir haben die Tür aufgekriegt. Wir können aus, aus diesem Raum hier... Ra oh. Naja, dann gehen wir mal. Clover? Ja, sie steckt jetzt fest. Das heißt, Wir können die Tür aufmachen. Ein Gang, also ein Flur. Ähm, es ist viel zu eng, um so genannt zu werden. Sieht aus wie der einzige Weg. Ja, lass uns da durchgehen. Wow. Diese Maschinen sind komisch. Ich habe keine von denen schon mal gesehen. Hm, warte mal, diese ist. Ah oh ja, ein Telegraphenschlüssel. Der, die haben wir. Die wurden früher genutzt, um äh, Morsecodes durchzugeben. Das muss das Kommunikationsbüro sein. Und diese Tür? Kapitänsquartiere, Kapitänsquartiere hm. Huh. Das steht da drauf. Dann denkst du vielleicht. Ich bin Zero, der Captain von diesem Schiff. Ja, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir sie nicht öffnen. Okay. Nicht, schon wieder. Verdammt, nein, warte. Wir haben seinen Puls nicht angeschaut. Vielleicht lebt er noch. Nein, kein Puls. Naja, er ist tot. Äh, wenn wir nur wissen, wie es passiert ist. Diese Wunden. Ich frage mich, was ihn getötet hat. Es muss diese Axt gewesen sein. Hm, diese Klamotten. Ein Kapitän. Heißt das, dieser Typ war Zero? Armband 0. <lacht> Junpei. Ähm, wir müssen vielleicht zuerst mal nach einen Ausgang suchen. Ja, du hast recht. Okay, ich gehe zurück in den Telegrafenraum zuerst, würde ich sagen. Bevor wir hier weitersuchen. Weil wir da zuerst angekommen sind. Äh, Jumper, wo gehst du hin? Äh, ich würde gerne mal in den Kom ins Kommunikationsbüro gehen und mit Ace reden. Du wirst mich hier allein lassen? Du könntest du hier auch noch ein bisschen bleiben mit mir. Das sind ganz viele Sachen, die wir noch nicht angekommen haben. Okay, dann bleibe ich halt hier. Äh, was ist damit los? Irgendein Code? Das sind vier Fre Reihen, Nummern Buchstaben. Sie alle starten mit 0 und enden mit 8, F, N oder V. Vielleicht hat das irgendeine Nummerbasis. Oh. Fuck you. Okay, das sind die verschiedenen Buchstaben... ...Basen die unnötigsten systeme der welt <lacht> aber okay ich vermute mal das brauchen wir dann noch äh, ist hier sonst noch äh, das screen zeigt diesen großen spitalraum äh, ein paar komische knöpfe vielleicht ändern Sie, was wir auf dem bildschirm sehen weißt du wie du das ding bedienen kannst ähm, wieso drücken wir einfach nicht einfach was dieser bildschirm ganz unten links ich frag mich, was das für ein Raum ist. Ich frage mich allgemein, was das für Räume sind, teilweise. Naja, wie diesen hier. Hm, wahrscheinlich einer, du die Warte. Was zur Hölle ist das? Okay, wir haben hier jetzt einen Text drauf. Und starten, das ist ein Text, hallo. Ha, Z, E, R, -O. <lacht> Z -E -R -O. und O. Sieht aus, als, hätte, als würde uns äh, auslachen. Was denkst du? Nix. Was meinst du mit ihm? Denkst du, das ist wirklich Zero? Da ist keine, keine Chance, dass das Zero ist. Habe ich sie nicht schon gesagt? Zero ist einer von uns. Ja, richtig. Ich weiß, es ist wichtig, herauszufinden, wer der Typ ist, aber... Äh, denkst du nicht, wir sollten zuerst gucken, wie wir rauskommen? Aber bitte, ich will nicht noch mehr Zeit verschwenden. Okay, klar. Ist ein blutiger Stuhl. Äh, denkst du, das, war das, das ist das Blut von dem toten Typen? Ja, wahrscheinlich. Okay. Haben wir ein Bett? Ein Bett. Da ist nichts drauf. Ja. Okay. Ein Zahlenschloss. Kennen wir ja schon. in Passwort. Ich glaube nicht, es geht nur um Nummern. Das ist ein Loch rechts unten. Ich glaube, du musst Schlüssel haben zuerst. Und ein Camcorder. Sieht aus, äh, als würde er die Tür zeigen. Naja, der Strom ist an. Wieso würde jemand die Tür aufnehmen? Das ist ein Hinweis von Zero. Ich vermute mal, dass hier... Weil das ist ja das Türschloss. Hey, ist das jetzt die Tür hinter uns? Du hast recht. Also, was er immer die Kamera sieht, ist äh, auf diesem Bildschirm hier in Realtime übertragen. Ich frage mich, ob das was zu bedeuten hat, weißt du? Ja, ich hab's gecheckt. Ähm, hab ich jetzt alles untersucht hier. Hier ist noch ein Tischchen. Es ist eine Lampe mit einem Schirm drauf. Und irgendwas Metallisches. Sieht aus wie eine Musikbox. Dann würde ich die gern mitnehmen. Oh, das war eine von diesen alten Musikboxen. Äh, mal schauen, wenn wir sie aufziehen. Wieso klingt sie so komisch? Ist sie kaputt? Die Pins auf dem Zylinder sind komisch geformt. Ich glaube nicht, das sind die Pins. Sieht aus, als hätte jemand oben was drüber geklebt. Ich glaube, wir müssen jetzt mal rausnehmen, um zu schauen, was damit los ist, oder? Ja, klingt logisch. Aber ich glaube, dann habe ich in diesem Rum alles. Ich habe das Passwort noch nicht. Meinte ich. Aber eigentlich wahrscheinlich schon. Ich habe eine dumme... Ich glaube... Also ja, wie gesagt, ich weiß es schon, aber ich habe mir dann schon... Wir brauchen dieses System hier, um Zero in Zahlen zu übersetzen. Und die Mühe habe ich mir schon gemacht. Wir haben 0 bis 9 und dann geht es von A bis Z. A bis Z sind 26 Buchstaben plus die 9 vorne dran, das heißt Z ist 35, E ist 14, R habe ich durchgerechnet, ist 27 und O ist 24. Das heißt, unser letzter Code ist 35142724. Den könnten wir jetzt theoretisch nicht eingeben, weil wir keinen Schlüssel haben. Stimmt doch. Und den kriegen wir bei Ace wahrscheinlich. bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wo ich den herkriege. Muss ich ehrlich zugeben. Wir schauen uns erstmal die Schubbel an. Da ist ein Griff. Ah, oh, ne, Tinte. Sah für mich aus wie ein Türgriff. Tinte, Tinte. Okay. Hier haben wir haben hier Schrauben. Die kann ich direkt kombinieren mal. Wenn wir sie schon auseinandernehmen müssen. Okay, irgendwie sieht das. Punkte, Striche ist halt einfach typisch Morsecode Code in diesem Ort, wie wir sind. Das ist halt so obvious, ist obvious. Äh, Telegrafenmaschine, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier dasselbe. Äh, sonst können wir hier nichts machen. Also gehen wir mal zu diesem Teil. Hier ist eine Uhr. Äh, eine, Glocke ist an, eine Uhr ist an der Wand geschraubt. Die Zeiger bewegen sich nicht. Kleine Überraschung, aber das ist die falsche Zeit. Und da ist nichts auf der Rückseite. Da ist der Telegraf. Hey Ace, hey, guck mal, da ist eine fette R Rattenfalle da hier drüben. Ich hab dir gesagt, das ist ein Telegraphenschlüssel. Das ist ein Gerät, das äh, Nachrichten durch Morsecode über übermittelt. Haben wir hier noch was drin? Linke Schublade, mal schauen. Äh, Stück Papier drin. Was ist das? Äh, es ist leer, da steht nichts drauf. Okay, da bin ich auch ziemlich schnell drauf gekommen, muss ich sagen. Das ist nicht so schwer. Es sieht aus, als wäre das verschlossen. Ich sehe kein Schlüsselloch. Ein elektronisches Schloss, vielleicht. Ja, hier haben wir ein Kabel, das da hochkommt. Das heißt, dieses Kabel geht hier rein in diesen Telegrafen. Was man sich da jetzt ganz einfach zusammenreimen kann, ist eigentlich. Ich schmier hier mal Tinte drauf. Und roll das dann einmal übers Blatt. Für den Morsecode. Und sie sagen dir sogar schon netterweise, es ist ein Morsecode-Blatt. Ein Telegraphenschlüssel, kein Käse drauf. Und ich habe das angeguckt mit einem Morse Code Alphabet. Und ich habe nicht rausgefunden, was das heißt, ehrlich gesagt. Die zwei gibt's und das Strich, Punkt, Punkt, Punkt, Strich gibt es einfach nicht. Und das Unter habe ich dann gar nicht mehr nachgeguckt. Das ist das letzte. Äh, super gemacht, Junpei. Guter Job. Äh, sieht aus, als hättest du es rausgefunden. Ah, mein Stuhl toll. Ähm, du hast den Schublade geöffnet. Machen wieder mal. Nein, das Kabel brauche ich nicht. Ich brauche die Schublade. Ein Buch? Oh, da war ein Schlüssel drunter. Habe ich gesehen. Äh, Alice, ist das nicht All Eyes? Aber das ist kein, kein leer dazwischen. Heißt also, das, dass Alice ein einzelnes Wort ist? Normalerweise hat Alice mit einem L. Was zur Hölle ist das? Das sind Hieroglyphen. Eine Form der Schrift, die im alten Ägypten gebraucht wurden. Antikes Ägypten. Das stimmt. Äh, kannst du sie lesen? Natürlich nicht. Was denkst du denn? Wie soll ich das zur Hölle? Was zur Hölle? Ähm, ist aber lustig, wie sich das alles zusammenfügt mit... Ihr wisst doch sicher die Geschichte noch von der Titanic, die uns Juno erzählt hat vor wenigen Folgen. Würde natürlich passen, Ägypten, jetzt kommt schon wieder Ägypten vor. Boah, wow, das ganze Ding ist so. Hm, was ist das? Eine Schlüsselkarte für Uranus, das ist das Uranus-Symbol. Irgendwas steht da drunten. Bottom Deck Library, also die, die Bibliothek des Unterdecks. Das muss der Schlüssel für, Bi Bi Bi für die Bibliothek sein. Ist das Unterdeck eine Bibliothek? Wie auch immer, äh, wir müssen warten. Ich kann das jetzt gerade nicht machen damit. Nichts machen damit. Und wir gucken noch kurz in die Files, Informationen about Alice. Lustig ist hier, muss ich sagen, dass Alice hier mit einem L geschrieben ist und hier mit zwei L. Das All Eyes ist... Das ist zu so offensichtlich. Ich glaube nicht, dass sie einen Fehler machen und hier mit einem L, hier mit zwei, dass es nicht extra ist. Einzigartiger Schlüssel. Und somit geht's dann weiter. Ja, ich habe letztes Mal hier aufgehört und hier die Folge neu gestartet. Danach hatte ich eine Folge von 15 Minuten oder so. Also lasst, lassen wir es jetzt einfach mal fertig laufen für heute. Und dann ist die ganze Folge fertig und wir sind fertig. So. Ähm, das Kontrollpanel für das elektronische Schloss. Sieht aus, als wäre da ein Schlüsselloch rechts. Vielleicht der Schlüssel, den ich gesucht habe vorhin. Perfekt. Ähm, Junpei, guck mal. Das sind Minusstriche jetzt oben. Das sind acht Stück. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir da acht Zahlen reingeben. Denkst du, du kannst es rausfinden? Hm. Ja, wie gesagt, das ist das Zero. Das war ein ziemlich guter Hinweis, ziemlich offensichtlich meiner Meinung nach. Weil hier steht Zero, hier ist das Schloss und wir kriegen das Passwort hier unten raus. Ähm, eben, ich übersetze es nicht nochmal für euch. Ich zeige euch kurz das Pfeil, damit ihr es selber vielleicht raussuchen könnt, wenn ihr wollt. Wo war das? Hier. Es ist nicht so schwer eigentlich zum Verstehen. Man muss ja wirklich Zero einfach hier eingeben. Ah ja, genau. Hier, wie ihr seht, wir sind schon recht weit unten jetzt. Ziemlich auf dem Ende schon fast. Ich bin da... Ziemlich geradeaus und dann plötzlich noch links. Ich weiß nicht wieso. Wie auch immer. Ähm, ich würde da gerne was eingeben. So, jetzt muss ich auf die Zahlen klicken. Genau, also dasselbe wie immer. E ist bestätigen, C ist abbrechen. 3, 5 1, 4 2, 7 2, 4 Bestätigen. Und es geht auch So, das war mein Hinweis. Jawohl. es hat funktioniert. Super, Junpei! Exzellent. Du hast es aufgemacht. Ich merke gerade, wir haben den Morse-Code noch unten links im Inventar. Normalerweise haben wir kein Inventar mehr. Okay, gehen wir weiter. Normalerweise haben wir kein Inventar mehr, wenn wir fertig sind. Ich suche mir ganz kurz nochmal das Morse-Code-Alphabet raus. Ich glaube, wir kriegen das nachher gleich nochmal, meinte ich. Oder oh, es gibt es sogar irgendwo. Converter, perfekt. Hier, schau mal, einen Converter brauche ich. Also wir haben... Punkt, Punkt Punkt Punkt... Strich... Strich... Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt... Strich... Punkt, Punkt Punkt Punkt Strich... This is not valid Morse code, but it can be played anyway. 35 Nummer Z. Kann ich jetzt hier mal. Das wäre der Mousecode, der jetzt hier auf dem Blatt steht. Da steht jetzt einfach 35 dieses Hashtag oder Nummer halt und Z. Ich probiere es nochmal, Code to Text. Ich gebe es einmal von anderen Websites ein, dieses Strich, Strich, Strich, Punkt, was da rauskommt. Ein Fragezeichen. Okay, dann ist das dritte halt wirklich unbekannt, aber wir haben drei, fünf, unbekannt, Z. Puh, irgendwas sagt mir, da passt was nicht. Entschuldigung. Dass wir das noch im Inventar haben, gefällt mir nicht und ich würde gerne das Ende machen. Wir müssen da nicht mehr zurück, äh, dass ich gehabt habe, aber ich würde gerne wissen, was das soll. Naja, wir gehen mal weiter. Viel mehr kann ich jetzt eh nicht mehr machen. You found it. Perfekt. Ich lade nachher direkt die erste Folge hoch, dass die noch online geht in der Stunde. Wir haben jetzt Sonntag 3 Uhr, das heißt, bis nächste Woche sind alle sechs Folgen draußen. Das ist Folge Nummer 6. Das heißt, nächstes Wochenende kann ich live gehen sogar. Okay, los geht's. Das ist die nächste Tür. Warte, ein Stück Papier. Das ist... eine Karte vom Deck A. Was stimmt nicht? Ich habe eine Karte für diesen Stockwerk gefunden. Okay. Na, das war jetzt undramatisch. Ich sollte sie behalten. Hey, wo ist Clover? Verdammt, was zur Hölle macht sie da? Clover? Hä? Was zur Hölle machst du da? Nix. Was meinst du nix? Was, was ist das? Was? Das ist irgendwas in einer Tasche? Was ist das? Oh, das? Ähm, das ist... Ich frag mich. Was zur Hölle? Komm hm, schon, wir müssen uns beeilen. Clover, was ist das in deinem Rücken? Ein Stock? Hey, Clover. Äh, was, was ist das an deinem Rücken? Ignoriert sie mich? Verdammt. Ein Stock, ein Stock. Es gibt nur etwas in diesem Raum, das wie ein Stock aussah. Ja, wir kommen ziemlich schnell zu unserem Ende jetzt leider. Die große Treppe, so das ist also, wo es alles endet, wie es auf der Karte gesagt hat. Ace, ist sie runtergegangen? Oh, da ist sie. Ah, da ist er. Da sollte er eigentlich schießen. Äh, Mega. Hm, Die anderen vier sind auch hier. Wirklich? Lass uns äh, alle wieder zusammentreffen. Jumpy, Clover. Was ist los? Wer haben sie gefunden? Was gefunden? Wer haben sie gefunden? Was habt ihr gefunden? Die letzte Tür. Wir haben Tür Nummer 9 gefunden. Was? Komm schon, folg uns einfach. Wir erklären es unterwegs. Oh, okay. Naja, wenn das der Fall ist. Wartet auf mich. Wir sollten auch losgehen. Jumpy, wir haben es endlich geschafft. Ja, es ist endlich Zeit. Wir haben das Ende erreicht. Irgendwas stört mich. Nur drei der fünf Leute können durch die Türen gehen. Sieben von uns werden. Sieben von uns gehen doch zu der Tür jetzt gerade. Das heißt, best, im besten Fall müssen zwei von uns zurückbleiben. Zwei Leute. Gibt es da eine Möglichkeit? Halb fünf. Wir haben 90 Minuten übrig. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darüber zu wundern. Hey Junpei, Jun, was zur Hölle macht ihr zwei? Beeilt euch! Lass uns gehen, Junpei. Jumpy. Ja. Yeah. Hey, was ist mit Tür Nummer 2? Was ist mit Tür Nummer 2? Tür Nummer 2 ist die einzige, die wir nicht... Wir sind nicht durchgegangen, meine ich. Ja, das stimmt schon. Meint ihr, das ist okay? Sie nicht unter, zu, zu untersuchen, oder? Na und? Wir haben Tür Nummer 9 gefunden. Wir müssen keine anderen Türen mehr aufmachen. Was bringt es dann alles? Was ist der Sinn, durch Tür Nummer 9 zu gehen? Wir können eh nicht alle durch, oder? Also müssen wir... Sollten wir tun, was wir tun müssen, bevor wir weitergehen. Es ist wie ein Puzzlespiel. Der beste Weg, um es schnell zu beenden, ist, die Randstücke zuerst zu schaffen. Weißt du? Oder was? Denkst du, alle von uns sollten durch Tür Nummer 9 gehen und dann... ...diskutieren wir darüber, wer zurückbleibt und wer geht? Wollen wir das wirklich nochmal tun? Wer weiß. Wenn wir Tür Nummer 2 äh, anschauen, vielleicht finden wir noch mal was. Vielleicht finden wir einen Weg, um uns alle rauszubringen. Ich weiß nicht, was da vielleicht drin ist. Wir finden vielleicht gar nichts. Aber denkt ihr nicht, es ist vielleicht besser, wenigstens mal nachzuschauen? Ich meine, bin ich denn falsch? Klingt das falsch für euch? Ja, du hast schon recht. Das letzte Mal, als ich auf die Uhr geschaut habe, ist halb fünf gewesen. Äh, es ist nicht, dass wir wirklich Zeit aber wenn wir, schnell, wenn wir schnell genug sind, haben wir vielleicht trotzdem noch Zeit nachzuschauen. Du hast recht. Lass uns mal Tür Nummer zwei anschauen. Der Fahrstuhl bringt uns runter zu Stock, zum Tür Nummer zwei. Wer soll dann gehen? Mal schauen. Ich, ich gehe. Dann sollen June, Seven und ich mit dir mitgehen. Hey, wieso. Ich weiß nicht. Wir können nur Zeit verlieren, wenn wir weiter diskutieren. Jumpy, für mich ist es auch okay. Seht ihr? Können wir jetzt bitte einfach gehen? Okay. Okay, wir gehen jetzt. Ich werde dich gleich wiedersehen. Okay, pass auf, Reif. Passt auf euch auf. So kurz vom Ziel noch, aber naja. Lotus, ähm. Würdest du mir einen Gefallen tun und mit mir mitkommen? Mit dir mit... also, mit dir gehen? Ich hatte nicht gedacht, dass Leute äh, außerhalb der 1950er noch so reden. Naja, ich bin eine Mutter. Wird das ein Problem für dich sein? Äh, das war nicht das, was ich meinte. Ich wollte einfach, dass du mit mir mitkommst. Ha. ernsthaft? Ich habe nur einen Witz gemacht. Also, wo willst du mich hinbringen? Das ist etwas, was ich dir zeigen will. Hey Mann, was zur Hölle? Bin ich nicht wichtig genug? Ja, nicht deswegen, aber. Wenn ich Lotus gezeigt habe, werde ich es dir zeigen. Wirklich? Natürlich. Okay, was auch immer, macht was ihr wollt. Danke, Junpei. Kommst du, Lotus? Na gut. sie aus, als würden sie gleich zurückkommen. Ich werde in der Zwischenzeit mal schauen, was auch immer du denkst, ist so wichtig. Danke dir. Na dann, gehen wir. Ich traue dem Ganzen gerade nicht so. Wieso die jetzt alle separieren? Boah, die sind so langsam. Und was behindert Ace und Lotus? Clover, ich vermute mal, du bist die Erste, die zurückkommt. Wo sind die anderen? Was ist passiert? Wo sind Ace und Lotus? Hm, oh, Ace sagte, er wollte irgendwas Lotus zeigen, und die sind runter diesen Flur gegangen. Oh, dann sind sie da drüben? Ja, ich glaube schon. Also, wo sind June Center und Seven? Wieso sind die nicht bei dir? Willst du es wirklich wissen? Ja. Okay, sicher. Hier, lass es mich dir zeigen. Hä? Armbänder? Oh mein Gott. Oh, heilige Scheiße. Nein, nein, nein, nein. Das muss irgendein Witz sein. Das, das kann nicht echt sein. Drei, sieben, sechs... Lass uns darüber diskutieren, wie wir die Armbänder loswerden. Da sind nur zwei Wege, wie wir das schaffen. Nummer 1, du musst vom Schiffen kommen. Nummer 2, dein Herz, dein Puls erreicht null. In anderen Wörtern. in anderen Worten. Einmal, wenn das Armband einmal raus vom Schiff ist oder erkennt, dass der Träger tot ist, wird es sich automatisch runterfahren. Aber wieso? Moment mal, it will shut down immediately. Dann geht, glaube ich, meine Theorie mit Ace nicht auf, dass der das Armband Nummer 9 brauchen konnte. Wenn es sich selbst runterfährt. Aber wieso? Rache für meinen Bruder. Er wurde in Tür Nummer zwei, Nummer 3 gezwungen und umgebracht. Du brauchst mindestens drei Leute, um die Tür zu öffnen. Wer waren die zwei, die die Tür mit ihm aufgemacht haben? Es konnten nur Santa und Seven sein. Das, das ist der Grund, wieso ich sie umgebracht habe. Aber wieso? Wieso hast du Chun gekillt? Sie wollte sie beschützen. Sie war in meinem Weg. Sie musste auch sterben. Nein, nein. Nein, nein. Hey, Junpei. Lass uns gehen. Lass uns hier rausgehen. Lass uns das Schiff verlassen. Was zur Hölle redest du da? Um eine nummerierte Tür zu öffnen? Ja, ich weiß, du brauchst drei Leute. Aber solange wir das hier haben... Das ist... das Nummer Null. Du hast doch was in deiner Tasche, was ist das? Oh, das ist. Siehst du? Verstehst du es jetzt? Ich habe die Nummer 0. Wir können raus. Aber eben, dann gibt meine Sinn mit Ace eben. Dann gibt meine Theorie mit Ace eben doch noch Sinn, weil wenn sie die Nummer 0 brauchen kann, dann heißt die schatten sich nicht down. das ist einfach der Zünder, geht nicht mehr ab. Siehst du? Also lass uns gehen. Komm schon, beeil dich. Junpei? Junpei? Clover. Ja. Ich wäre ja mitgegangen. Ich, ich hab, wollte es jetzt nicht unterstützen von Clover. Ich meine, wir hätten die wahrscheinlich was so fertig gemacht. Also Chumpe ist so, ein, so eine Bodenstange dann vielleicht nicht. Aber ich meine, ich wäre jetzt mit, um zu schauen, was draußen ist ehrlich gesagt. Danke Chumpe. Ich werde mir das nur ausleihen, okay? Bad End. Ja, das ist jetzt das schlechte Ende Nummer 1. Hier werdet ihr es gleich sehen. Oder Ending Nummer 3 ist es, glaube ich. Äh, ich habe einen Chart gefunden, die online, äh, die mir alle Endings zeigt. Das X-Ending kommt jedes zweite Mal. Das ist ziemlich das häufigste Ending, glaube ich. Ähm, du hast ein Ende erreicht. Das Game hat verschiedene Enden. Um alle Enden dann zu er erfahren, musst du das Spiel mehrfach durchspielen. Mach, stell dir sicher, dass du das Spiel speicherst, um alle Informationen, die du erreicht hast, zu behalten. Memory of Escape. Ah, die Erinnerung vom Ausbruch hat sich auf dem Titelscreen gespeichert. Ähm, bleibt dir die Escape Rooms, die du gespielt hast, nochmal zu spielen? Ich speichere nochmal neu. Wir gehen jetzt zurück in den, ähm, in den Prolog, merke ich. Seht ihr jetzt oben? Okay. Irgendwas haben wir hier nicht unlocked. Irgendwas ist hier verschlossen geblieben und hier leider auch. Hier habe ich noch was gefunden, die zwei. Aber hier habe ich was nicht mehr. Hier hätte ich ein Key Element gebraucht, um hier das Ending freizuschalten. Und anscheinend gibt es ganz viele Möglichkeiten hier hinzukommen. Ich glaube, ich werde das Flow... Ich mache das mal eben. Ich bin ja so frei. Szenen bearbeiten. Ich entferne hier mal alle Overlays und baue hier ein neues Bild ein. Das sollte eigentlich gehen. Ich glaube, ich habe das hier drin gespeichert. Unter N. Ach scheiße, ich habe das rausgenommen irgendwo hin. Ja, wo habe ich das hingeklatscht? Ich suche das mal ganz kurz. Okay, anscheinend habe ich das gar nicht mehr momentan. Äh, dann gib mir doch eine Sekunde. Ich schneide hier ganz kurz, weil ich würde gerne die Flowchart noch kurz zeigen. Äh, das ist kein großes Spoiler dabei, aber ich würde sie gerne trotzdem kurz einblenden, damit ihr es habt. Ähm, ja, das heißt, ich schneide hier ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Äh, die Charge sieht dann so aus. Ich zeige euch das kurz. Ähm, wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Wege. Das True Ending ganz oben rechts erreichen wir tatsächlich nur durch Tür Nummer 4, weil wir da einen Story Check haben. Das heißt, wir müssen das Clover-Ding haben, dieses vier Blätter geklebt das ein ähm, Silver Schenkt oder Santa. Ähm, das seht ihr hier ganz deutlich. Tür Nummer 5 ist ein Dead End. Ich würde da trotzdem kurz mal durchgehen, um zu schauen, wie das aussieht fürs Rätsel. Weil wie ihr rechts seht, X, Sub und Save... Und Knife sind verschiedene Endings. Und das Safe Ending können wir nur erreichen, wenn wir durch Tür Nummer 5 gehen und danach Tür Nummer 8 und Tür Nummer 6 nehmen. Also wir sind ziemlich durchgeplant, aber ich würde gerne die verschiedenen Räume halt abchecken. Also auch der Torture Room, der Charge Room, die Captain Quarters waren wir. Also wir sind in die richtige Richtung gegangen. Wir haben die Küche drin. Das Einzige, was ich falsch gemacht habe, war, dass ich durch Tür Nummer 8 ging, statt durch Tür Nummer 7. Tür Nummer 7 ist das einzig richtige. Und dann Tür Nummer 1. Ja, wie gesagt, man muss da dieses Flowchart haben. Sonst kann man nur Try and Error. Und wir können hier zurückspringen. Ich zeige euch das kurz nochmal im Hintergrund. Da muss ich jetzt hier auf diesen Screen. Ich könnte hier nochmal zurückspringen und hier alles ändern, weil diesen Storycheck haben wir mit diesem Clover. Und dann müsste ich hier irgendwo wahrscheinlich durch... Wie sieht denn das aus? Eben, ich würde diesen Screen drin behalten, wenn ich dann streame nächste Woche, um das alles zu zeigen. Damit wir hier immer wieder mal zurückgehen können das checken. Ich habe hier die ganzen Blöcke, die rechts stehen, nicht alles. Im rechts haben wir auch, was wir alles machen müssen. Äh, Story Check, wir müssen, wir müssen das Bookmark von Center haben. Wir müssen sagen, Edit Strike Jump Areado Ort. Dann im Operating Room müssen wir sagen, wenn Seven irgendwas fragt, do you, und dann müssen wir sagen, no about ice, nein, weil wir das schon wissen, obwohl wir es dann nicht gehört haben in diesem Playthrough, weil wir uns da ja gesplittet haben. Ach doch, klar, wir haben es im Kühlraum gehört, natürlich. Ähm und am Schluss müssen wir das vierblättrige Kleber an Clover geben. Das sind unsere story -Tracks. Und... Ja, ich würde hier gerne einfach die Endings erreichen, die verschiedenen Räume anschauen einzeln und hier eigentlich dieses Flowchart, äh, würde ich gerne alle Räume offen haben dann, deswegen speichere ich und ihr würde nächstes Mal im Stream nochmal neu anfangen, aber halt sehr viel skippen und nur diese neuen Teile hier äh, dann als Folgen zeigen. Alles andere ist ein Stream-Only, den könnt ihr entweder auf Twitch verfolgen, Link ist unten, oder dann auf Zuckerpopel Live wird das Ganze hochgeladen. Danach, wenn ich es hinkriege, dass es streamt, wenn nicht, dann würde ich das halt ansagen, vorgängig. Aber das sehen wir dann. Ja, das ist eigentlich alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich fand es ein recht cooles Spiel. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr Erklärung, wieso das Ganze, weil momentan ist es sehr vage und jetzt kommt einfach Klobber und bringt mich um. Das war ziemlich lame. <lacht> naja... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adina, alles Pupp mit Zucker. Cheerio!